Hallo und willkommen zurück zu The Legend of Zelda für das NES. Oh, scheiße. <lacht> und wir haben im letzten Part ganz, ganz viel Kram gemacht. Wir haben Dungeon 4 abgeschlossen. Oder? Oder war es im vorletzten Part? Auf jeden Fall habe ich im letzten Part sehr, sehr viel anderen Stuff gesammelt. Ich habe den letzten Herzcontainer gesammelt, den ähm, man nicht aus einem Dungeon kriegt, sondern alle, alle Herzcontainer auf der Overworld habe ich jetzt. Ähm, wir haben. Hier eine Potion gekauft. Wir haben glaube ich den, den Kraftarmband bekommen. Den blauen Ring haben wir bekommen, mit dem wir jetzt eine bessere Rüstung haben. Ich glaube, die hält auch mehr aus. Ja, und ab sofort geht es eigentlich nur noch in den, in den Dungeons rein. Ich glaube, mehr gibt es hier nicht mehr. Oh mein Gott, was sind das denn? Sind das Mäuse oder sowas? Ich, ich weiß nicht, was es sein soll. Auf jeden Fall leckt es ein bisschen mit denen. Okay, und die in, denen interessiert es auch nicht, was ich mache. Okay, hier kann ich vielleicht Pfeile benutzen habe ich noch gar nicht im Kampf benutzt. Okay, die Pfeile sind OP gegen die. Ja, mega nice. Ich werde auf jeden Fall weiterhin die Pfeile benutzen. Das ist super. Ah, oh, dunkel. Oh, wir haben hier Ägyptos oder sowas. Sind das Ägyptos? Also Ägyptos sind halt kennen wir ja aus den anderen Spielen, das Mumien. Ich denke mal, dass das hier Ägyptos sind. Würde mich nicht wundern, wenn es diese Gegner auch schon in Zelda... Oh. Ist das Wasser oder ist das Lava? Sieht Es so, ist halt so, so rot. Ich weiß es nicht. Oh, der alte Mann oder was? Dick Dogger hates certain kind of sound. Wer ist Dick Dogger? Ich habe keine Ahnung, wer Dick Dogger ist, aber wahrscheinlich der, der Boss in dem Dungeon. Würde mich nicht wundern, weil bisher ging es dann immer um einen... Äh, Oh, wenn es, wenn da was gesagt hat zu einem Boss dann äh, zu dem aus dem jetzigen Dungeon und drei Dudongos. ich habe nicht mal so viele, ich habe nicht mal so viele Bomben, ich kann das gar nicht besiegen. Hm. Au. Okay, man kann den auch nicht. So, das reicht. Gibt er den Komm. Der gibt einem doch. Jetzt habe ich zu wenig Bomben, um ihn zu killen. Vielleicht finde ich ja noch Bomben auf meinem Weg hier. Oh, die Map. Ich traue dem aber nicht. Warum warum ist das hier dunkel? Ich hat einen Grund. Oh. Ähm. Ja, okay, ich muss jetzt einen anderen Weg gehen. Ich kann ihn nicht besiegen. Den einen Dodongo. Schade, muss ich erstmal hier weitermachen. So. Ja, das ist ganz einfach eigentlich. Die Gegner sind auch nicht allzu schnell. Also kein Problem. Hm. So. Sieht auch so aus wie so, so, so ein so eine, Keine Ahnung, was. Mir fällt irgendwie gerade nicht der Name ein, was an was es mich erinnert. Keine Ahnung, an irgendein so Adler oder so ein bisschen oder an irgendeine Echse. An der Echse glaube ich am ehesten. An der Echse erinnert es mich. Finde ich. Vielleicht bin ich allein, aber ja, kann ja sein, dass es wirklich eine Echse sein soll. Es sieht auf jeden Fall für mich so aus. So, hier war die Map, da ist nichts Wichtiges. Du, du, du, du, du. Was ist hier? Ich hätte ganz... Oh, Ritter. Oh die, kann mit oh, die schlägt mal mit einem Schlag. Geil. Mit einem Schlag sind die tot. Das ist nice. Das ist richtig nice. Wir sind richtig weit, aber ich würde gerne noch den Weg beim Dodongo ab ablaufen. Ich habe Bomben, okay, dann kann ich das jetzt ruhig testen gleich. Aber erstmal hier schön killen. So, Schlüssel habe ich da sogar noch drei. Was mir aufgefallen ist, also ich habe ja ab und zu mal mehr Schlüssel mit, als ich äh, brauche. Irgendwie braucht muss man die sammeln oder habe ich einfach Räume nicht gefunden irgendwie, weil andererseits habe ich doch eigentlich alle Räume abgesucht. Ich weiß nicht. Oder ist es tatsächlich so, dass man überschüssige Schlüssel hat im Laufe des Spiels. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es das in keinem Zelda gab bisher. Aber vielleicht war das ja noch eine Eigenheit von Zelda 1 weil man vielleicht nicht unbedingt alle Räume machen musste, weil es sonst vielleicht sehr sehr schwer war. Aber naja. So, ich krieg sogar noch mal Bomben. Ja, die hätte ich vorher gebraucht. Naja. So, hier müssten noch drei Räume sein. Puh, ja, Schleime sind jetzt nicht allzu schwer relativ einfach, geben sogar Herzen und Geld und das ist eigentlich ganz nice, hilft recht viel. Okay, ich glaube der gibt und der hat Bomben, Hm. Ja, hier geht's, okay, man kann anscheinend sich hier mit den Bomben weiterbomben durch die Räume, weil links von mir ist noch ein Raum, auf jeden Fall, das heißt, das geht wohl auch, okay, aber ich will gucken, kann ich hier rechts lang? Oh, rechts geht sogar auch lang. Das hätte ich sogar machen können. Da hätte ich gar nicht den, äh, die Dodongos besiegen müssen, um hier hinzukommen. Naja. Oh. Ach, so Scheiße. Hier sind, hier sind blaue Ritter. Die brauchen zwei Schläge, denke ich mal. Eine Fee. Oh, die würde ich schon gerne nutzen. Aber ich würde erstmal gerne warten. Vielleicht ein paar Treffer abwarten. Oh, jetzt ist... Es, ach, die Fee geht weg. Ich war mir nicht sicher, ob, das, ob die weggeht. Okay, habe ich ein bisschen verschwendet. Schade. Die mach, machen die zwei Schaden oder einen? Ich glaube, ich, ich kriege jetzt weniger Schaden durch meine Rüstung, oder? Naja. Egal, hier müsste auf jeden Fall das Item sein. Oder... Nein, doch nicht. Sonst, sonst gab es ja immer, immer ein Item, wenn man hier entlang gegangen ist. Naja. Und führt mich das... Da oben... Sag mir nicht, ich bin. Echte Fuck, wo bin ich? Mm -hmm. Au, wo bin ich denn bitte? Komm her. Ich bin jetzt hier. Kann ich mich vielleicht rechts um Da war ich nämlich schon nicht in dem Raum. Oh lol, noch ein Mann. I bet you would like to have more bombs. 100 Rubine. Oh, hier kriegt man Bomben-Upgrade, okay. Äh, dann werde ich hier irgendwann nochmal wiederkommen und mir Bomben holen. Kann ich mich denn hier links durchbomben? Das ist auch so eine Frage. Nee. Wobei, das ist das Auge. Hm. Na gut, dann nämlich. Was ist hier links? Ach du Scheiße. Wobei, der erste Raum, der ging ja eigentlich auch recht gut. Weil die blauen irgendwie anscheinend nicht so gut verteidigen. Aber klar, die machen viel Damage. So, es ging eigentlich ganz gut. Au. Mhm. Oh. Komm schon. Oh, fuck. Okay. Und dann geht's hier weiter. Ist denn hier das Item jetzt? Ja, hier ist es. Was ist denn das denn? Ist das... Ist das ist das eine flöte oder sowas ich meine instrumenten in Zelda ist ja nichts ungewöhnliches ich probiere es mal aus ähm ja es ist das, ähm, eine flöte ich weiß nur nicht wofür die ist vielleicht kann man sich hier hiermit aufwarten äh, könnte sein Sorry, Leute. Ja, aber jetzt muss ich, glaube ich, einfach hier den Weg zurückgehen. <lacht> ja, toll, das hat es total gebracht. Ja, aber das muss ich mir merken, dass man hier äh, ein Bomben-Upgrade kriegt. Ich wusste gar nicht, dass man einen bomben kriegt. Das werde ich mir auf jeden Fall holen, wenn ich, sobald ich genug Geld habe, werde ich das besorgen. Vielleicht muss ich auch irgendwann Rubine farmen mal. Oder einfach hier äh, diese diese Geldspiele spielen. Mal gucken. Werde ich schon irgendwann machen mal. Wenn ich es brauche. So. Da, da, da, da. Aber dass man da ans Item kommt. Also das ist schon echt gemein. Vor allem weil ich denke, dass man das Item irgendwie braucht. weil ich zumindest von ausgehen. Ach, nee, man muss die, man muss die besiegen. Okay. Sind jetzt keine allzu schweren Gegner. Also geht es eigentlich oder oh, waren sogar noch mal bomben ist nochmal mal gespawnt äh, die dodongos nee nee nee rechts muss ich lang oben war ja nun die karte so könnt ihr vielleicht ein paar herzen übrig lassen die ähm, ritter haben mir ordentlich äh, ja weh getan oh, geld schade mm -hmm. hätte ich vielleicht besiegen sollen für ein paar leben aber naja ähm, ich wollte gerne licht haben wobei die sind so einfach die kann man eigentlich gleich killen vor allem jetzt hier auf den plattform weil dann hat er gar keine chance hier auszuweichen dann wenn ich schon vom wasser ausschlage so hier war ich schon hier habe ich glaube ich nur einen schlüssel bekommen von dem her ist es nicht allzu schlimm so, hier war ich noch nicht. So, die in der Mitte sind schön gefangen. So. Oh mein Gott, geht weg. Gib mir zumindest Herzen. Na, schade, leider nicht. Ja, jetzt bin ich auch da drunter. Also hier kann man nicht hin. Wir sind beim Boss schon. Oh mein Gott, wo sind die Pfeile? Okay, der hatte ich irgendwie festgebackt. Schön, dass der fünf Rubine droppt. Der Gegner spinnt irgendwie ein bisschen. Okay, der hat ein Herz zumindest gehabt. Muss ich hier lang? Ich weiß nicht. Ich würde gerne gucken, also es geht aber bestimmt irgendwo ins Auge. Das kann nicht sein, dass das Auge wieder nicht war. Das war doch bisher immer da was drin. In dem Auge. Ja, hier ist sogar was. Secret Power ist, uh, said to be in the arrow. Hm? was damit. Ich weiß nicht, was damit meint, das ist, dass man diese Dinger hier töten kann, damit. Also sehr, sehr einfach töten kann. Oh, das, das ist das der Boss? Warte, der hat gesagt, äh, mit der Flöte. Ist das Dick Dogger? Ja, es ist Dick Dogger. Oh, ich bin tot. Scheiße. Oh Mann. Ja geil. Dumm. Ähm. Hol ich jetzt noch.. Ja, ich glaub, ich glaube, das Upgrade hol ich mal anders, das sage ich. Ich hol, ich hol das, denke ich, nach dem sechsten Dungeon oder so. Hm, hm, hm. Muss ich noch ein Ja, ich muss noch eins nach oben. Ach komm schon, lass das. Ob ich jetzt schon tot bin? Ach oh man! Oh, ich hatte die Potion, oder? Warum habe ich die Potion nicht genutzt? Ja, weil ich es bisher äh, gewohnt war, keine zu haben, wahrscheinlich. Ja, ja, passiert. Ähm, Feuer. Hängt mit euch allen. Dann. Oh yeah. Aber jetzt muss ich mir merken, dass man hier äh, ein Upgrade kriegt. muss nicht, dass man, dass es Bomben-Upgrades gibt. Das gab es anscheinend auch schon damals. Das ist cool, dass es das schon damals gab. Vor allem, weil Bomben eigentlich recht nice ist. Also Bomben sind recht schön eigentlich, sind super zum Kämpfen. Vor allem für diesen einen Boster, den ich vor allem einpasse. Ich glaube im vierten Dungeon, den ich dann einfach instant killen konnte. Oder nahezu instant killen konnte. So. Gib mir doch endlich ein Herz. Hm. Sie wollen mir kein Herz geben. Ach, ihr seid herzlos. Ja, guck mal, die Ritter, die sind nett. Die Ritter sind die geben mir ein Herz. Oh, eine Fee sogar. Ja, geil. Das ist super. Ich gehe jetzt einfach schnell durch. Es ist ja egal. Ich will einfach nur schnell zum Ziel kommen. Hm. So. Ähm, ich guck mal ganz kurz, wie lange ich schon aufnehme. Oh ja. Den Boss können wir noch machen. Dann war es das aber, glaube ich, auch für den Part. Dann werde ich vielleicht am Anfang des nächsten Parts den... Äh Ach, fuck. Äh den äh, das Upgrade mit euch holen, ich werde dann einfach äh, farmen, denke ich mal. Warum nicht? So, ich werde jetzt die Flöte benutzen und dann direkt ähm, die Potion auswählen. Das, falls ich wenig Leben habe, die Potion benutze. Ähm, okay. oh, zwei Schläge, alles klar. Und der nächste Herst container was ist hier unten? Oben war ja verschlossen, also geht es unten zu irgendwas anderem. Das war eine Falle, oder was? Das ist eine Falle gewesen, oder was? Okay. Cool, dass man den Boss aber mit zwei Schlägen besiegen kann, wenn, er, wenn man ihn so klein gemacht hat. Ja, das war eine Falle. Egal. War jetzt kein allzu schwerer Raum, deshalb ist es okay. Und damit haben wir das fünfte Triforce hier in... Legend of Zelda und der sechste ist auch glaube ich nicht so weit weg, oder? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, Leute, ich werde ähm, bis zum nächsten Part äh, Geld sammeln, um das baumarkt zu holen. Und ich sag schon mal, äh, bis dann, Schau, euer Rocky, bis zum nächsten Part.